Hi und willkommen mein name ist dann die und ich begrüße euch zurück zuletzt bei teils auf das periode definitiv edition ja ich bin ja im pause menü weil ich einfach nur angst habe dass irgendwann auf mich zugehört kommt während ich mein intro mache deswegen ja ähm, wir haben in der letzten folge äh, die boah, ich habe den namen schon wieder vergessen diesen gletscher hier abgeschlossen und sind jetzt wieder hier in der nähe von hallo und aspio wir waren schon in aspio rinne und in hallo müssen wir wahrscheinlich reingehen und ja wie man sehen kann, ich habe wieder ein bisschen gelevelt, so ein Level, aber nur und ein paar Sachen gelernt. Es ist nicht viel, also keine Angst. Äh, Repeat hat das habe ich auch schon äh, ja, angefangen während der Aufnahme letztens und ja, ich habe zu Ende gemacht. Dämon und 100 Mal eingesetzt mit Schmelz siegel um Dummer Dämonen zu lernen. So Carol hat auf Level 49 äh, Teufelszornaufgang Zorn Aufgang gelernt. Wo ist es hier? gut und ich glaube, dass ne Patty hat auch noch was und zwar 100 mal riskanter Zauber mit Dispersion. Dadurch haben wir großes Risiko gelernt und ja, wo sind da 50 mal? Ich habe schon wieder 100 mal geschrieben, 50 mal. Hey, gut, ich glaube, da war es. Ne? Ich gucke mal ganz kurz drüber. Ja, da war es, alles klar. Aber halt nur ein Level gemacht, also kann ich halt viel passieren, ne? Gut, ich habe ein bisschen am Kochen hier trainiert. Ich habe ein bisschen hier in der Nähe von äh, Dings trainiert. Hier Capunor. Irgendwo da in der Gegend. Irgendwo so hier. Keine Ahnung. Ich kann ich mit der Karte noch nicht klar. Und ja, ähm, ein paar Fertigkeiten gelernt. Habe mal hier so rüber geguckt, was ich als Ausrüstung und so. Wir spielen mal Juri, weil ich jetzt irgendwie geschafft habe, jetzt mal alle so auf einen ungefähr gleichen Stand zu bringen in Sachen Erfahrungspunkte. Und ich kann mir mal leisten, wieder Juri zu spielen, weil er jetzt nicht irgendwie so einen riesigen Abstand hat wie ein ganzer Charakter. Ich habe die ganze Zeit dieses Ding jetzt hier ausgewechselt. Wo ist jetzt dieses äh, verfluchte dingen ja finsters Zeichen oder Siegel der Finsternis. Und ja, als hat es ein bisschen einfacher gemacht, hier so die Level ein bisschen zu managen. Und ich würde sagen, wir gehen mal nach Halua Und gucken mal, was hier so los ist. Wir müssen ja immer noch Estelle retten und wir haben jetzt keine fliegbaren Untersatz, deswegen müssen mal halt zu Fuß hier überall durch die Gegend rennen Oh, sind die alle geflüchtet. Ich habe übrigens schon gesehen, wie die Dings aussieht hier. Saphir schon vom weiten gesehen ja, er hat ja seinen hellen moment letztes mal deswegen Karl hat die gruppe verlassen warum ich damals und jetzt, mal, Mikrofon hier kurz ausrichten. Ich tue sehr von der Seite gerade spielen Okay, was also los? Seid ihr alle geflüchtet? Aus dafür, Ja, das ist ja nur die Stadt der Blüten. Okay, nichts Neues. Die waren wie Wellen. Okay, und sind die Leute das Hauptstadt so arrogant? Sie wurden ja zufällig dort geboren. Reines Glück, sonst nichts. Genau, sagt ihnen hat meins ins Gesicht. Ich tun ja mit so einem sack geld einfach hier eine überziehen wir haben beschlossen flüchtling aus der hauptstadt aufzunehmen und die unterstützung die uns seiner hoheit lula gewährt spannt uns wirklich sehr an okay sagt so, viel wird nicht viel informationsmäßig erzählt, erzählt trotzdem ich habe in meinem kopf alles zusammengetan was mit dem blaster zu tun hat aber verdammt so zeit so viel los dass ich einfach nicht klar denken kann so kann ich hier neue sachen kaufen ich habe geld ich habe kein grünes barett Warum nicht? Ich habe auch kein Trugbild gewandt. Warum nicht? Ich tue die Sachen doch immer alle. Warte mal, die sind neu. Warte mal, die neu. Was? Sag mir hat doch einer. Übrigens auch schon alles hergestellt, weil ich herstellen konnte. Also ich hoffe jetzt sind nicht schon wieder neue Sachen aufgetaucht. Weil das ein bisschen nervig erstmal wieder alles essen damit ich wieder kochen kann wie ein blöder grünes barett das ist für repeat und ich habe schon bessere sachen hergestellt für die für die mails hier mondgewandt irgendwie kann nur sie erst tragen deswegen nehme ich mal an dass es gut ist also ja und repeat äh, du brauchst noch das grüne barett ja ist gut Aber wir da sind jetzt schon wieder neue sachen aufgetaucht einige sachen konnte ich noch nicht herstellen sieht aber nicht so aus wäre was neues so, noch irgendwas bevor ich hier was verpasst wird wesent so ein paar sachen ich meine her repeater jetzt bessere klamotten an damit dem rum und glanz ist es nun vorbei Hochmut kommt vor dem fall warum sagt ja alle geflüchtet ist da nur eine riesige explosion in der nähe stadt passiert auch holen uns mal ein, egal wie schnell wir ran. Ich kann kaum glauben, dass ich noch lebe. Ich war jetzt so leicht, dass ich aus der Ferne den Baum der Stadt erblickte. Ganz so als wäre das Kraus in der Hauptstadt nur ein böser Traum gewesen. Es war schwarz, wenn mehr Leute kommen. Ach, ich weiß ja, dass wir keine Zeit haben uns zu amüsieren. Ich dachte, nur, das wäre schön in Ordnung, auch wenn es etwas lauter wurde. Wenn ich aus der Hauptstadt gefürchtet bin, will ich doch eines Tages zurück. Ich habe so lange dort gelebt, Ich kann nicht einfach weg. Scheiße, ich hab's vermasselt. los? Was? Historischen den Ebola, wo sogar seine Hoheit Loda schon mal abgestiegen ist, bleibt doch über Nacht abgestiegen ist. Jetzt werde ich erstmal im Hafen von Nor Unterschlupf suchen, aber was dann vielleicht könnte ich über das Meer nach heliot und die Stadt der Adeligen. Ja, das werde ich tun. Oh, was weit Albtraum, roter Nebel, alles ist von Unkraut überwuchert. Was ist passiert? Oh, ich rede jetzt nicht mit jedem einzelnen hier noch, sollen die Flüchtlinge empfangen. Sollen wir sehen in ihrer neue Situation gar nicht erst ansprechen so viele leute sind doch hier gar nicht diese stadt ist öde es gibt hier nichts zu tun blumen hast du einige gesehen, hast du alle gesehen langweilig die andere aus der hauptstadt geht auf meinen alten knochen und die monster erst aber ich sollte froh sein dass ich noch lebe wenn man bedenkt wie eine hauptstadt aussieht wie unsere hauptstadt jetzt aussieht keine ahnung aber bringen wir mal Carol. Nächste ganze Zeit sich wahrscheinlich ja im Wind. warum sind wir nicht im Gasthaus? Du bist doch voll AP, ja und. Na okay, muss immer lachen. Ja, was いや、 それじゃ部屋なんだいてないん10倍の額を <笑> いや、申し訳ない。消防よくあなた、さっさと脳旅行いや、 夜路公に es 行けないと Okay. ぐらいの okay. エステルよ。私はエステルを So. Aber そうね。でもそのためにはアレクセを nicht とかし ちょうどいい話も聞いたこと genau Ich muss stärker werden. Ich wollte das Kind im Auge. Ich und um. Also ist klar. Oh Gott. Beamter beim Bürgermeister. Aber wir haben Nacht. Oh, der sagt gleich gleich. Okay. Was also ich raten den Beamten kennen war irgendwie, ne? Pass auf, dass irgendjemand immer kennt. されりと。なるほどな。あんただろ。宿屋<笑> うん。今 シルトブラスティアの根元から光る靄のようなもの あれアレクセイ。 If to stop before, we was ist das, was ich nicht habe? in der Not Ich habe keine Kacken. Ich habe keine Kacken. Ich habe keine Ich Ich Lass mich raten, die Reichen hatten, hatten alle Vorrang, ne? Okay, bring aber niemanden mehr um, okay? Nicht mehr heute. Ich weiß, es ist Nacht und ist wieder der perfekte Zeitpunkt, aber Juri, ruhig dich. Also offensichtlich irgendwie, die Reichen, die hatten natürlich Vorrang, die Armen, die sind natürlich wieder zurückgeblieben, ne? Das ist passiert? <lacht> つまり ja, das ist die richtige Einstellung. Versucht ihr ja, verzweifelt irgendwie wieder Stimmung zu machen. Positive zu sehen. Mein Nomus? Dein Da wird nie alles. Lass mich raten. Geht ohne mich, wir haben keine Zeit. 怪うん。エステル。ああ、さあ、な。うん。 ich ist wahrscheinlich schon auf dem Weg und will alle umbringen. Hat er nicht gesagt, er mischt sich ein, wenn wir das nicht schaffen? Ja, du gehst irgendjemand umbringen, ne? Ich sehe, er hat doch schon, schon eine Axt breit. Das Ding repeat Rücken, die Puppe. Oh Gott, der will wieder, ich sag's doch, der will wieder jemanden umbringen. Oh Gott. Warum? einer das immer wieder. Aber wir sind zu viele Leute. Das kannst du nicht machen. Das klappt nicht. Pass auf. Und der eine, der Typ hier, der Beamte, wie heißt er mal Ioda, Iole, irgendwie sowas. Der kann auch nichts dafür. Der ist ein vom Volk gewählte Amtsperson, glaube ich. Weiß ich nicht ehrlich gesagt. Ja, was muss ich dann machen? Wo muss ich dann hin? Wo ist denn der Typ? Hier oben. Hier oben war vorhin einer. Der muss hier oben sein. Nö. Dann weiß ich auch nicht. Ich gehe noch mal zum Bürgermeister. Vielleicht ist hier irgendwas. Ja. Ich kann ja und ich habe Ich gesucht. まあ、 この騒害をもたらしているのではないですか<笑> Ich habe eine Axt, dankeschön. Das ist eine ganz schön doof, jetzt allein hinzugehen, um mal so nebenbei. Bin ich nicht so gut. Aber okay. Immer wir müssen jetzt hier nach links gehen. Festung Daydon, bist du für ein Riesen-Oschi? Ich habe das Gefühl, ich muss dich erledigen, was wie ein Boss. lernt ihr irgendwann auf den 50 ja, das ding sieht sehr verdächtig aus es ist weg Okay. Äh oh mein gott geh weg aber gerade keine zeit für dich ey. Ja, kann irgendwie bei nicht eins 345 Angriffe, glaube ich, machen der combo Plus hat dann könnte er theoretisch noch mal Kombo Plus einsetzen. Ich setze meinen Heiligen Trank ein, er hätte einmal combo Plus 2 und combo Plus 1 und Kombo Plus 2 erhöht ja er die Kombo Anzahl um 2. ja guck mal, da hinten wieder aussieht, ey. krass. Ne? Da ist dieses Riesen Ding. war doch so ein Riesen oschi Das sah sehr verdächtig aus. habe ich da jetzt irgendwas geglitscht oder was? Ich kann doch mal ja. Gehen wir zurück nach Sofias. Ich, so ich weiß sogar, wie man da hinkommt, aber. Ich habe mich schon so ein bisschen umgeguckt, müssen also diesen Strand entlang laufen. Aber allein ist da ein bisschen heftig, weil die Gegner sind da irgendwie voll hochgelevelt glaube ich. So du, bist du ein Riesenmonster oder? Brutal, was? Du siehst aber aus, als wärst du irgendwie du siehst nicht aus als könnte ich dich Nein, schlechte idee sehr schlechte idee tschüss ja müssen wir dahin wo ich mir schon gedacht habe müssen ja ich muss mich mal heilen irgendwann Dann gehen wir mal hier lang. Ich weiß immer noch nicht, warum das da abgeblockt ist. Hier der, der eine Gebiet, also das hier, wenn man sowieso irgendwie ist. Ich verstehe nicht, das ist irgendwie voll nervig. So, hier bin ich schon mal lange gelaufen, weil ich einfach gedacht hätte, weiß nicht, gehen wir hier hin, guck mal, wo du reinkommst, so ein paar Sachen sammeln, so Muscheln und also was. Und ja, ich nehme mal Damit kommen wir zurück nach Sofias. Irgendwie, hoffentlich. Ja, wenn man den Weg folgt, weil hier sind neue starke Monster aufgetaucht. Schon so auf Level 48 oder so sind. Wenn man hier ein bisschen weiter läuft, natürlich noch nicht gegen die gekämpft, weil so wie es aussieht werde ich auch nicht gegen die kämpfen, wenn irgendwie hier also nicht nicht nur mit juri allein durch die gegend laufe also ja was soll hat ja, aber gucken wir mal okay irgendwie tauchen jetzt ja keine starken monster auf glaube ich ich kann aber schwören ja waren schon stärkere die einfach so Annehmen, dass man weiß, ob man gehen muss, das sieht irgendwie nicht so aus, als könnte man da weiter. Was? ja ein Moment, wo muss ich denn jetzt lang? Oh. Ähm. Ich soll nach so also ich kann aber nicht die Festung der betreten. Was soll das? Oh, das halt, ich ja schon wieder irgendwas nicht wieder zu blöd irgendwie. Im Alleingang zurückzugehen, bei um die Hauptstadt und der durchgehende durch Festung ist momentan schwer eingeschränkt. Ach, ich muss durch den Wald. Ich bin so blöd. Da war ja noch so ein Wald, das vergessen man. Stimmt, da gab es ja noch, ey. Wir sind ja da so durchgegangen beim ersten Mal. Okay, ich dachte echt, ich hätte hier irgendwie schon einen geheimen Weg gefunden. Aber ja war irgendwie so ein stärkeres Monster, das thema aufgetaucht das ist. Die stärkere Gegner, deswegen habe ich gedacht, das wäre jetzt der offiziellere Weg gewesen hier. Ich bin einmal hier über stärkere Monster gestolpert. Level 48 oder so waren. Also, was, das, was sollte das denn dann? Ich hätte echt gedacht, wenn man den Weg weiter folgt, dann kommt man irgendwie zu Safias. Aber anscheinend nicht. So, wir haben übrigens ein Giganto-Monster oder wie auch immer die noch mal heißen gefunden. Können wir uns auch irgendwann irgendwann drum kümmern. Ich habe weiß nicht, wie weit von Level war, das hatte. 800.000 HP. Also. Brutal 58, das ist ein bisschen krass. Ich habe mir noch notiert, wo einige von diesen Viechern sind. Also kann ich immer wieder so nach was von Level. Die sind ich habe die auch schon alle analysiert, glaube ich. So hier müssen wir lernen. Lass mich raten: Die Gruppe wartet schon. Ja, so, warte mal. Keine Erfahrungspunkte ist nicht nötig, Leute. So kann ich die Dinger jetzt kaputt machen, weil es hat mit diesen Dingern, man kann ich immer nicht kaputt machen hat man Ring wäre schon irgendwie voll hochgelevelt und so. Ist das Ding neu gewesen? Nee, oder? was so, Die warten jetzt alle halt hier. Ja, so zusammengebrochen hier, ne? ich jetzt mal auch schon passiert, dass wir hier müde geworden sind? Ich glaube, ausgeruht. Warum? <lacht> Bist du eigentlich irre? Was mit dem Schwert auftritt. Wolltest du meinen Kopf abpacken? Ich nehme an... Er nee, sollte eigentlich einen Hammer ausgerüstet haben in dieser Situation, aber trotzdem. Ja, und sie weit schon zauber vor Ich <lacht> <lacht> あ、ピードてめえ。みはりはどうしたん 優理 うちら<笑> <まいったね。笑> <笑> Ja, ist ein intelligenter Begleiter Bin dann wieder vereinigt. Ja, so. das ist die Gruppe, die ich vorher hatte. Jude fürs jetzt ja an zweite Stelle geplatzt. Also nehme ich mal an. Ja, So. Äh, manchmal kennt einen sein Begleiter besser als man sich selbst. Seinen Instinkt kann man vertrauen. Okay, wenn der Prinz Kaiser wird, dann kriegen noch ein dickes Ding. Okay. Okay, da komme ich wahrscheinlich immer noch nicht hin, ne? weil wir sind ja immer diese Löcher. Jetzt könnte man da irgendwie durch. Irgendwie sollte auch irgendwie was sein. Ich wahrscheinlich wieder am Ende des spiels irgendwie letzte Upgrade für den Ring des Hexers oder so. Ne, das ist irgendwie immer so oder irgendwas optional, ist was man voll irgendwie hart dran äh, nach suchen muss, wie ein da bis. Voll krass, gut ja, wird eines Safias Sieht sehr einladend aus. Ich guck mal, ob ich noch in die Festung der rein kann. Aber wenn ich von der einen Seite nicht rein kann, nämlich machen kann ich auch von der Seite nicht rein. Ne? Doch wat ja, <repeat> ich <Noise> <fgom> sich derzeit sich von dafür das fernzuhalten. Wäre der Plan eine Operation zu festnahme des aufständischen Kommandanten. So, Gibt's neue Sachen? Nö. Ich kann mein Ding's ja wiederholen. Meine Gummis. So Lager hat haben wir schon gemacht, ne? So mehr ist ja nicht, ne? Ich werde mal hier übernachten, einfach so. Für gibt Potenzial. der bietet mir nur ein Zelt und will dafür 100 galt ey. sage ich. Na, er sagt so selber, ja. Wir können zwar nur Zelt anbieten, aber cool Story, Bro. Gut. Ich muss natürlich noch gucken, ob hier irgendwo was ist. Er weiß. Hm. Wir nennen ihn den Brutal wegen seinen göttlichen Norns. Ich habe schon versucht, das Ding out ganz schön heftig zu... Ich muss das andere erledigen, habe ich so für Wir haben nichts mehr gehört. Das ist nur so ein riesiger... riesiger Nebel um die Stadt. Das ist ein bisschen komisch ja jetzt wahrscheinlich nichts aber ich gucke trotzdem mal nach ne? verpasse ich irgendwie was und nur für eine begrenzte zeit verfügbar ist man habe ich den hat ich bin zu feige ich will nicht ein danke und dann ich sagen wir gehen noch in dieser folge nach sofia weil... Seht ihr genau deswegen, glaube ich überall durch die Gegend. Du. <lacht> 根が鈍気だからだろ。おるかな。そう<笑> <それが生まれつき持ったサガだしな。いくぞ>。<笑> 血が滲むくらい強く口びろをかみたいくらいに okay genau deswegen tue ich alles noch mal absuchen weil dann findest du hier wieder so eine sehr verpassbare szene und ja es war nur eine kleine szene aber ich habe sie gesehen ich weiß dass sie existiert genau, deswegen tue ich noch mal alles irgendwie so absuchen jetzt auf der Rede macht so weit gibt nur eine Szene die gibt es nur in sehr kurzen zeitspanne die man sich angucken kann und ja manchmal winkt vielleicht noch irgendwas schönes so, ey, ich wollte noch ich wollte eigentlich noch speichern bevor wir da eingehen und da sind die Ritter 生徒に攻め込むとこか。でも<笑><笑> Ich ah. nicht gut. Ich bin nicht Ich ich bin nicht mehr so gut, ich nicht mehr uns Ich mich oder so eine Frage. Esste das ist ein bisschen ein 俺 塔なら Mcuję, oh, wozu oh, hat man daran Können SENG, was so kümmern wir uns Ich Und ich habe nicht gespeichert, also ich darf nicht warten nur so nebenbei. Ah, Yuri, so mein Ritter nicht aufgepasst, ne? Ja, nicht どこか周り込めそうな Uri, Taito, ja. also, das, das, das, das, das. Oh, also, das ist für mich zu verhindern, es ist ich das ist aus dem Intro, oder? たやすい相手だとはしかし Ups. Ich hab's vermasselt. Habs <lacht> Flints Heroische Rede unterbrochen. Ja, gut. Sorgen um ist eine Karte. Das ist Okay. Ich nehme ein, wir sind die Kämpfe, ne? so also staubwockeln Wolken, Wolken, mein Gott, ja ey. ich sagen, das wäre ein passender Zeitpunkt hier ein Schnitt zu machen, In ne der nächsten Folge gehen wir dann rein nach Safias und stellen uns alexei retten hoffentlich Estelle und ja, dann sehen wir mal, wie es weitergeht, ne? Gut. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen. Na ja, gut, wie ich sagen, ich hoffe, euch hat der gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.